Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Wie legen los? Wir haben letztes Mal Bildes zum ersten Mal richtig auf die Schnauze gegeben. Uh, und jetzt geht's nach Route 4. Und in Route 4 fangen wir wieder zwei Pokémon. Ja, so bin ich. Mal gucken, welches Pokémon wir als erstes sehen werden. Jetzt sehe ich noch nichts. Da ist ein Pikachu-Kind. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Pikachu, aber es war ein Kind. Ich shake the tree. Und was vom Baum fällt, zählt nicht als Pokémon sehen. Also wenn ein Pokémon runterfällt, dann wird es verhauen. Auch wenn es ein Raffle ist und ich eigentlich gerne ein im Team hätte, aber nee, nee, nee, nee. Ja, der wird noch langsamer. Oh, mein Schulter ist immer noch am Arsch. Okay, also. Ja, jetzt bringt die den Ort auch nicht mehr viel. Sorry, aber. Nee, nee. Da gibt's aufs Maul. Jetzt muss ich nur was finden. Da ist ein Fritzelblitz. Yes! Geil! Ein cooles Pokémon. Finde ich recht cool. Wirklich. Ich will es nicht töten. Ich probier's. Vorsichtig. Ich hätte einen Flottball werfen sollen. Wenn er nicht crittet, ist gut. Also meiner dürfte sogar critten. Nur Fritzlblitz nicht. Ist auch schade, dass es mega -Volt nicht mehr gibt halt. Das war ganz cool. Wobei ich war immer mega Bibor. Das war mein Bibor und Tina. Come zu Ich habe zwar schon Elektro-Pokémon mit Pikachu, aber... Eine sollte ich noch überleben, wenn er nicht crittet. Ich habe immer Angst vor den Crits in diesem Moment. Weil in, diese Form, in, diesem Versi in dieser Version, wie ich es jetzt spiele, ist es halt noch gefährlicher. Ja, okay. Ja, das gibt jetzt ganz unkreativ. Einfach blitzy. <lacht> Wobei, nee, warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe meins nämlich Usain Bolt genannt, weil es so schnell ist. Und wenn es shiny wäre, wäre es auch noch schwarz. Das ist nicht rassistisch ist, es ist einfach so, dass Usain Bolt schwarz ist. Wer auch wenn man es jetzt rassistisch, aus rassistisch auslegen will, darf das, aber es ist nicht so gemeint, natürlich. Random Encounter! Oh! Oh! Das ist jetzt interessant. Vorausgesetzt, ich töte den nicht. Nicht mal ansatzweise. Aber er mich vielleicht. Ich hab Angst, dass der mich haut. Aber das Stahl, ich komme so, Ich mach mal einen Heal und hoffe, dass Vanilla überlebt. Der Stahl kann echt hauen. Okay, bis jetzt geht's. Wer von uns war schneller, das habe ich vergessen. Ich, okay. Ich könnte Lawine riskieren. Nein, ich mache noch einmal Eis. Oh, das war ein Crit. Oh, Shit. Ja, ich mache noch einmal eine... eine Eisodem. Hm, Eissturm. Eisodem ist viel stärker. Natürlich. Und ich mache immer den Fehler, dass ich vergesse, dass ich Flottbälle haben. Dabei sind die so wichtig. Oh oh. Mhm. Pokeball los. Und sonst ich habe Superbälle. Wow. Wenn der Pokéball nicht funktioniert, nehme ich Superball. Und ja, ich esse den Ball ein bisschen. Yes! Ich glaube, ich nehme den Olaf. <lacht> Keine Ahnung. Ich habe an dem mal, mal ein bisschen an Wikinger gedacht wegen dem Bart und bei Wikingern fällt mir immer diese Szene von Spongebob. Das hier ist Olaf und der hier heißt Olaf. Das ist Olaf. Mir kommt immer diese Szene in den Kopf. Und deswegen würde ich den Olaf nennen. Ja, dann gehe ich halt mal raus. Er ist eine Kohle. Keine Hilfe. So, nebenbei. Zum Glück macht der ruckzuck so keinen Schaden hier. Da bin ich schon ein bisschen beruhigt für. Und der muss jetzt nur noch sauber treffen. Mm -hmm. Nice. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Vom Level her komme ich recht sauber durch unterdessen. So finde ich. Ich suche hier ein paar Items noch. Bei niedrigem Level sehr gut, das gefällt mir. Oh, jetzt werde ich einfach von allem gejagt, inklusive dem Pikachu da. Energiestaub. Der wird mich noch rausfordern da unten. Äh, oben habe ich noch einen Trainer. Sehr gut, das ist schon mal ein Item, das ich geben kann danach. Hier könnte ich angeln. Mach ich nicht. Ähm. Moment. KP? Paralyse. Ja. Ja, ja. Ich wusste irgendwas, war nicht richtig. Energiestopp halt um 60. Also wieder ein super Trank. Ich 50, ja, natürlich, 50 Jahre. Locker. Der ist sicher schon auch schon über 50. Mhm. Geil. Okay, Lawine ist stark. Eine Base-Stärke von 60, wenn ich es richtig habe. Das heißt, mit dem Effekt auf 120, damit Stab plus 60 nochmal geht 180. Ja, das haut rein. Wenn es der Angriff von Jerati noch ein bisschen was ausgibt, dann ist das verdammt stark. Ich gebe mal den Spitzenschnabel an Batman. Und ich guck mal kurz, was mein Stat von Vanilla sagt. Boah, der hat einen Minus auf In aus Special bekommen. Autsch. Die Augen von der die sind schon cool. Ja, gut. Äh, ja, Level wollte ich gucken. Alles 17, außer Batman, das 19. Komm, wir klappen kurz das Feld ab hier, das gibt's ja noch. Dann ist oben noch ein Asttrainer oder ein Züchter. Und links oben ist, glaube ich, auch noch einer. Gibt zurück zu geben. <lacht> machen wir das viel einfacher. Oh was. Ja, jetzt natürlich. Das macht weh. Ich mag die kleinen. Also die Pokémon und Evoli-Trainer. Kann ich da bitte raus? Danke. Okay. Ich habe nichts gegen Stahl. Probiers. Mit Energieball. Donnerwelle und dann Energieball. Ich hoffe die Kombo funktioniert. Das funktioniert ganz gut zum Glück. Aber ich hab so keine EP. Ah, da war ein Item. Da ist ein Item. Ah, fuck off. Toll. Wetten, ist wieder paralysiert, weil ich's bin. Ah, ne, nicht mal. Wow, hätte mich jetzt nicht mal gewundert. Zählt der Bonus nur, wenn ich Damage mache? Mhm. mhm. Also nur, wenn er Schaden austeilt. Level 18. Nur noch so. 20 Level oder so. Dann entwickelt sich auch der mal. Yes, Nadelrakete, eine Käferattacke. Du, kämpfen. Das Kalamauz hinten dran. Was? Sebastian hat keinen Pikachu dabei. Kann ja nicht sein. Los, Onyx. Pokémon 2 ist sicher ein Pikachu. Komm, dreimal. Puh. Oh, wie traurig das wird. Sehr gut. Also, sobald man am Kampf teilnimmt, kriegt man mehr AP. Das ist so. Doppelte Menge sogar. Glaube ich. Noch eins, noch eins. Yes. Ich glaube, das war's für hier. Äh, dann oben haben wir noch einen Trainer stehen. Ja, ich weiß. Ich ziehe die Route ein bisschen in die Länge, weil äh, weil, ich, weil ich trainieren will. Eigentlich. Ich gehe auch nicht extra nicht Campen oder so, wo ich EP farmen könnte. Ah. Ich mach wieder Pika. Ja, also Elektroball geht auf Special. Ich würde mir im PvP-Turm, an dem PvE-Turm, äh, vielleicht die gezüchteten Pokémon rübertauschen, um Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Allerdings muss ich gucken, wegen den Items dann. Ich muss mal schauen. Ich muss wieder niesen, Moment. So, Entschuldigung. Ah, mit Bus relativ schnell. Dann geht Elektroball nicht so gut, aber naja. Hätte sein können. Oh nein, oh nein, oh nein. Gut ist, wenn der, die Paralyse-Walzer auffällt, dann ist sie unterbrochen. Dann müsst ihr wieder von Null anfangen. Das ist schon recht gut. Ja, ist blöd, ne? Item. Da drin ist ein Item. <lacht> Gut ausgerannt. Äh, da war noch eine Evoliv-Trainerin drin. Käferattacken verstärken. Und ein Hypertrank. Basically eigentlich ein Hypertrank, ja. Ein wildes Pokekindersch. Oh. Ich mag die voll. Ich finde die Kinder toll hier drin. Risiko. Jawohl. Sehr gut. Okumil ist, glaube ich, reine fehlt deswegen bin ich auch da noch ein bisschen am Überlegen. Wobei, wenn Batman sich hochzieht, hat ein Stahltyp, dann kann ich das ein bisschen countern. So, und jetzt... Ah, nee, ich komme jetzt direkt ins Poké Center, stimmt. Da war ein Item. Oh nee. Oh ne, ist nicht Hopp. Okay. Dachte schon. Hat einen ganz schön Knall gegeben. Du bist auf einer Arena. Ja, bin ich. Yaru, genau. Der Pflanzenduel. Ich glaube, da wird äh, Kranowitz, also mein Batman, die wichtigste Rolle haben. Ja, wir sind da, cool. Hätte ich nicht gemerkt und ich hopp, danke. Ja, äh, Sanja will mich sehen, ich soll ihm folgen. Hopp, redet, redet viel Scheiße, hat nicht gecheckt, was es geht. Und schickt mich jetzt hoch. Okay, wir haben wenigstens 6 Pokémon. Oh, Krallenwucht. Voll gut. Das wird noch besser. Ich glaube, Tollpatch, wird sogar zu Flauschigkeit. Ich verkaufe einen Schrott, den ich... Ah, fuck. Moment, die X hätte ich vielleicht gebraucht im Kampf. Weil das sind die Guten mal hier. Weil man das Risiko senkt, dass man drauf geht direkt. Ja, ich verkaufen eigentlich. Ah, ja, gibt noch nichts. Okay. Dann gehen wir mal zu Sanja und kriegen ein bisschen Legende mit. Hätte ich nicht schon lange ein Fahrrad bekommen sollen, eigentlich? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, das kommt später. Ja, ich hab's gecheckt. Danke. war hier nicht äh... ah, ich ich weiß nicht mehr wie das ging da waren Rätsel drin ja ah, das kommt sicher noch danke wohl die wohl wohl wohl ja, Voldemort hatte ich ja hergeführt. Ja, ich hätte den Voldemort genannt, wenn ich den gefangen hätte. Sie braucht meine Meinung, wegen diesem Bild. Wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich ist es einfach beides, ne? Äh, Big Pokémon begann der uns in Finstere Nacht. Äh, ja. mal wenn du keinen Bock hast dann lass es sein, ne? Hm. Klappt nicht. Da klappt es ja nicht. Aber das Schlaraffen finde ich ganz cool. Die will nicht reden. Okay. Äh, die wollte was. Kann ich jetzt gucken, was die Steintafeln bedeuten. Flug. Ist eine Stärke gegen Pflanze. Gift auch. Das ist, glaube ich, Wasser, ne? Ja. Pflanze Flugwasser Also Pflanze Oder sie wollen Feuer Guck mal wo Feuer ist, weil das sind so die drei Starter, das ist so Das war ja, das war Feuer. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ja. Und Wasser war oben links. Kann sein, dass es verkehrt darum ist auch. Ja, das war sicher verkehrt. Okay. Weil ich weiß, man kriegt es beim Feuerstein, das Item. Das ist dieser Gürtel, der verhindert, dass man gewontschottet wird. Äh, dieser Fokusgurt. Also Pflanze. Ich habe das Item da unten gesehen. Stärke ist eigentlich Feuer. Oder Stärke gegen Wasser und dann Schwäche gegen Feuer. Es ist halt sehr dumm ausgedrückt, man weiß nicht die Reihenfolge, welches das richtig ist. Ich probiere es mal so rum. Jawohl. An ah, anderen Experten gut. Ah, okay. Sehr effektive Attacken werden verstärkt, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich meinte, ich dachte, man kriegt einen Fokus-Gurt, aber den kriegt man den später, weil ich weiß, man kriegt in der Story einen mindestens. Äh, ist hier unten noch was versteckt? Ja. Wirbla! Alle Pokémon im Umkreis kriegen Schaden. Das war das, was vorhin Velosi, also Kostoso gemacht hat. Äh, Velosi doch, war richtig. Hä? Ja, Velosi. Geheilt bin ich, ne? Äh, Eis funktioniert auch gegen Pflanze, logischerweise. Kann ich dir Kleine jetzt sagen, was ich gefunden habe? Cool. Ja, egal, hauptsächlich. Ich habe ein Item bekommen. Ah, Steini kann Wirbler lernen. Sogar noch stärker als gegenstoß kann das sein dass er ein minus auf angriff hat ich bin mir gar nicht mehr sicher oh, niemand kann nadelrakete dann gott damit dann haben wir viele items langsam käfer und expert gut weil steinidecktypen decktypen ab so. Dann gehe ich noch kurz runter neben dem Stein. Dingens. Noch das Item holen. Ja, verpiss dich. Hä? Ich frage mich echt, wo ich das Fahrrad kriege gerade. Eigentlich ein gutes Item, aber naja. Okay, wir gehen rein. Was will der jetzt nochmal? Ach, der ist schon fertig. Ich würde ihn trotzdem fertig machen. Da fällt ja echt eine halbe Midlife-Crisis deswegen noch. Mhm. Hm. Wenn ich Pokémon fange, dann haben die mir Freundespunkte von Anfang an. Hier kann ich bestimmte Uniformen kaufen und ich dachte am Anfang, ich fand das voll cool, weil die fand ich cool und die fand ich auch mega cool die es geht. Aber Gift fand ich mega cool, ich wollte haben. Gift und Stahl fand ich echt schlachte. Und das Problem ist, äh, man kriegt die, aber man muss dann immer ein komplettes Set haben. Und für die Challenge hier darf man nur die, die vorgegebenen anziehen. Ja, und ich mache jetzt eine Mission, das heißt ich muss ein Minispiel machen eigentlich, oder also eine Aufgabe. Da drin können Trainer vorkommen. Aber eigentlich ist es mehr ein Minispiel. Und wenn ich durch bin, dann komme ich gegen den Boss. Alles klar? Das Minispiel ist recht einfach. Ob das Wasser so grün noch gesund ist, weiß ich auch nicht, aber naja. Ähm, die Mission besteht darin, diese Volley zu diesen Heuballenwand zu bewegen. Stuart ist unser Schiedsrichter und er muss gucken, dass ich keinen Scheiß baue und los geht's. Und mal so nebenbei, äh, ich weiß, es gibt Bots und alles, um die Pokémon nicht mehr zu züchten, sondern dass die vorgeneriert werden und noch getauscht werden. Aber ich habe all meine PvP-Pokémon bis jetzt äh, le legitim gemacht. Mein Zoroark, das ich Shiny habe, ist noch aus Sonne-Mond. Ach nee, die ist so eine Kackbratze. Da scheue ich mir meine Viecher auf. Ähm, ich habe mir damals für meine Echsen Soroa gezüchtet und auf 3 von 5 Werten ist mir ein Shiny geschlüpft. Deswegen habe ich ein Shiny Zorak und als ich das dann trainiert habe, ist mir noch ein Shiny Dicta aufgetaucht, das Alula Dicta. Deswegen habe ich jetzt beide Shiny in Sonne Mund. habe ich letztes Mal für ein Turnier rausgezogen, weil das kann man ja legitim machen, wenn man es über Home Bank hochzieht. Also über Home, in Bank und dann runter auf Schwertschild, so kann man das im Turm legitim machen. Habe ich mit Zorak gemacht ninja habe ich mir neu gezüchtet, das hätte ich auch, aber habe ich mir neu gemacht. Mhm. Vielleicht sollte ich Kotini, äh, äh, nicht Kotini, Vanilla, den Expertengurt geben in dieser Arena. Ich mag die, die sind so wholesome. Ich mach ganz kurz zuerst den Trainer weg. Ich warte dich, Kumpel. Okay, der läuft nur da drüben rum. Ja, machen wir doch mal. Kann nicht schaden, ne? Ich habe nicht mehr viele. Und ich muss zugeben, mich stört in dieser Generation auch, dass es kein National Dex hat. Ich flame mir deswegen nicht rum, es ist halt so, wie es ist. Aber zwei meiner Lieblings-Pokémon sind halt nicht dabei. Drei. Finde ich schon Kacke. Ich komme mit kostoso, super klein PvP. Kostoso in Dynamax ist das Beste. 400 KP auf vollem Dynamax-Level. Offensiveste, Flauschigkeit. Feuerschlag, Eisschlag, Ableithieb äh, und Dunkelklaue. Und das Ding tankt hier alles weg auf dem Offensiv, äh, KP-Bild, glaube ich. Sogar. Müsste ich mal angucken. Eigentlich wäre ein KP-Bild viel voll gescheit bei dem. Könnte aber auch sein, dass ich den defensiv gemacht habe. Aber wenn ich den immer Dynamax und noch mehr KP zu kommen, wäre schon geil. Äh, wie auch immer, auf jeden Fall. Ähm. Habe ich keinen b ich habe keinen Jan-Mega und ich habe keinen Ursa-Ring. Und das finde ich schon doof. Mein Main-Team am Anfang bestand halt wirklich aus dem Regenteam. Das war Pelipper mit Voltenso und... Äh... Kapaloris. Achso, wenn ich den Trainer besiege, geht Voldi weg. Okay. Äh, kapellos ist auch ganz cool mit Regengenuss, ich weiß, viele sagen Wassertempo, aber ich spiele ihn mit Regengenuss und, und ähm, Überreste. Dann heilt er sich pro Runde mal schnell so 20 Kf. fast. Das ist schon geil. Ja, ich hole mir einfach direkt einen Trainer. Macht die ganze Geschichte viel einfacher. da muss ich nicht um die voldies rumspielen, weil die sind ein bisschen schneller als die Wo Wollis. Also die Voldis sind schneller als die Wollies, so. <lacht> die Namen sind super gewählt zusammen, ich weiß. Weil das war immer meine Sonne im Mond, war das super. Ich habe Mega b gespielt. Nadelrakete, Doppeltempo reingehauen. Eigentlich äh, Doppeltempo mit, äh, wie hieß die Attacke? Äh, Anpassung, glaube ich. Das Stab statt 1,5 doppelt gibt. Also Same-Type-Attack-Bonus. Das heißt, jede Nadelrakete, jede einzelne Nadel hat eine 30er Stärke gehabt. Statt die 23. Autsch. Und dann macht es einfach 30, 60, 90 und wird es weg. Vor allem, wenn du eine Schwäche hast. Das Ding bekommt einen brutalen Attack- und Init-Bonus, das ist mega. Und in Gen 6 war es ja noch so, dass der Mega-Bonus erst am Ende der Runde dazu kam. Gen 7 haben sie gemacht, sobald du die Mega hast, hast du sofort den Bonus drauf. Das heißt, du bist in Round 1 schon mit höherer Init- und hoher Attack reingekommen. Du hast einfach alles gehittet, bis mega Bibo einmal tot war. Und Jan Mega ist halt einfach mit einem schon von sich aus guten Angriffswert. Und dann halt äh, Temposchub jede Runde. Das heißt, First Round mal ein Schutzschild rein, dass er mal einen Init-Bonus kriegt. Und dann ab der zweiten Runde Käfer gebrummen. Ich habe noch Kehrtwende drauf gehabt. Ähm, Luftschnitt. Und dann einfach rein. Einfach rein. So hat das ganz gut funktioniert. Ach, cool. Und Ursaring war einfach wirklich ein Beatdown. Und weil da Jan mega fliegen konnte, ist er einfach Arztkönchen. Das war schon cool. Biber und Tina leider nicht. Da, hatte er, da konnte ich Erdbeben nicht spielen. Das war immer ein One-Hit, weil. Gift. Das war ganz doof eigentlich. Ja, jetzt also habe ich gerade mein Fernsehen nach hinten schon What the fuck? Meine armen Kabel da hinten. Das ist nicht gesund. Ich muss das ganz kurz verschieben. Einen Moment. Ich habe da hinten ein Kabel stehen, die sollten nicht unbedingt verdrückt werden. Oh, das war jetzt doof. Ich habe den Fuß ein bisschen zu sehr dagegen gedrückt. Komm, geh wieder zu. Scheiß Schublade. So. Oh, ich sehe, wir sind bei 40 Minuten. Dann machen wir Yaru nächstes Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, auf euch Gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!